Kälte. Ach die ewige Kälte hat mich klein gemacht. Ich dachte schon, heute, äh, lebe ich auf die Sonne lacht. Ach, heute lebe ich auf die Sonne lacht. Heute lebe ich auf die Sonne lacht.